Bist du des Wahnsinns? Ja! Das ist Was ein, ein Riesenschwein! Oh, oh, der oh, Perlmutter! Per ja, das geht an. Oh ja Schwede! Hallo! Ja, genau! Wir schaffen's! es ne? nicht! Die meine Damage fühlt nicht so auf Dickeln an. Das ist cool. Amine, mine, wo aber ist der Buff, die alte? es viel ausweichen. Hat also ist schon rausgefunden, ob er am Kopf mehr Damage macht? Am ja, Bauch macht er gut. Und ihr könnt Q drucken und dann einen Buff hinstellen und dann einigen, glaube ich. Ah, ja. ah der braucht noch Damage. Uh, der hat nämlich Schwanz auf Aber Man also kann, kann links kickern, ja. Jetzt wieder ist doch hier? Ja! Boah, das ist yeah! oh, So der Monster strike, kann ich Bist du das Wahnsinns? Auf ein Schädel macht sich gleich 100 Schaden, oder? Aber ich hab's schon? Oh, oh, uh. Ich mache schon mehr Schaden gegen möchte, den Monster eigentlich. Ey, der Monster ist der absolute Hammer bis jetzt gewesen, gell? Das sag ich nur. So, das schlimmste Feed bis jetzt. Oder oh, der ist das der schlimmste? Wow, alter oh, Schwede! Direkt ein Ja, genau. Die Das, ist das ist ein ein Vier sind dumm, das ist das coole. Das like. ist geil, ja. Will er Schädel schießen, wenn möglich. Oder eigentlich immer auf ihn schießen. Er muss immer Schaden verlieren, der Ich finde, das jetzt ein ziemlich geil. Ja, bin wenig Schaden gemacht, zu mir. Ja, Ich muss schauen. No. Outje Quatsch Du bist auf dem Boden mit der Kuh, kann das sein? In der Kuh haust du so einen Boden, das kannst du einsammeln. Ich du musst das ausweichen bei sowas. Ich bin gerade gestorben und habe ich gerade wiederbelebt. Ja, bitte, dass Du die Ja, da hat er Haut voll gelassen. Hey! Wo ist die Haut? Gott einen ich bin nur eine gekommen. Ich will, wenn ihr jetzt aber auch. Da kannst du snuggeln. So wie lang? Das weiß ich leider nicht. Ich bin ja. Ich weiß ich echt nicht. Ich will es ausprobieren und schauen, ob es stinkt damit ich das euch sagen kann. Weißt also, du genau was? Ausweisen. Alter! Also. Abo! Man merkt, dass man auf einmal 150 Schaden hat, schlüpft Ah ja, Und die Q gibt einen größeren Bauch, wenn man die Q dann zählt. Ich habe die Leute, aber ich muss die so. Aber ich würde die oh, das Ich habe in den Worten leichten. Der Warte, ich number nein. Wow. ist is so gut die Mission. Ja! Ich glaube nicht, dass ich die Mission Ja, aber ja, Ich hab nur A-Haus-Aktionen. Ein c! Ich hab ja. c gekriegt, Alter. Das ist plus. Ich hab A gekriegt. Was war denn da jetzt so also C gekriegt für welche Reaktion, Alter? Ich okay, finde, das ist Bronze, gell, okay. das darfst du nicht verwechseln. <lacht> <lacht> <lacht> wenig Scharner liegt, hab ich zu meinem Kerzen. Achso, ist das gut, wenn du Bronze was?